Eine riesige Überraschung für Fans von Helene Fischer, ihr Star ist schwanger, erwartet mit Thomas Seitel ihr erstes Kind. Seit der Verkündung wartet gefühlt halb Deutschland mit Helene Fischer auf die Geburt des Babys. Jetzt gab es tatsächlich Baby-News allerdings nicht von der 0 auf 100 Interpretin selbst, sondern von ihrer Schwester. Helene Fischer, Baby ist da, sie ist wieder Tante, wie »Bild« berichtet, hat Erika, die große Schwester von Helene Fischer ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Die Ex-Freundin von Florian Silbereisen hat bereits eine enge Zubindung zu Sohn und Tochter ihrer Schwester. Widmete ihnen das Lied »Die schönste Reise« auf ihrem »Helene Fischer«? Album von 2017 Ich sag, ich bin immer da für dich, heißt es unter anderem in dem Titel und, fühlst du dich allein, dann denk an mich. Ganz egal, wo du auch immer bist, da bin auch ich. Schon bald wird die schwangere Schlagersängerin wohl auch bald für ihren eigenen Nachwuchs so empfinden. Helene Fischer, Baby schon vor Weihnachten. Wie Bild erfahren haben will, kam das mittlerweile dritte Kind von ihrer Schwester Erika nun zur Welt. Wie das Blatt berichtet, soll es ein Junge sein. Damit ist die erste Babyfreude perfekt. Helene Fischers Kind wird dann für Anfang Januar erwartet. Wir sind gespannt, ob es ebenfalls ein Junge oder vielleicht auch eine Tochter werden wird. Helene Fischer Liebeserklärung an ihre Schwester Bereits auf ihrem letzten Album hat Helene Fischer ihrer Schwester und den Eltern ein Lied gewidmet. Du hast mich stark gemacht. Die Performance dieses sehr intimen Songs war eines der großen Highlights auf der Arena-Tournee 2017. Und auch ihren Patenkindern machte sie mit dem Titel »Wenn du lachst« eine ganz besondere Liebeserklärung. Wenn Helene Fischer 2023 wieder auf große Tournee geht, wird es sicher noch emotionaler, denn auf Rausch sind nahezu alle Songs persönlich dann kann Schwester Erika auch wunderbar auf ihren Nachwuchs aufpassen. Das kommende Baby hat in jedem Fall dann schon direkt einen Spielkameraden oder eine Spielkameradin.